Hi, ich bin Daniel. Hi, ich bin Mareike. Ich bin der zweite Daniel. Hey, ich bin Lennart. Hi, ich bin Corinna. Hi, ich bin Patrick. Wir sind eine Handvoll Düsseldorfer, die die großartige Lebensqualität dieser Stadt schon seit langer Zeit genießen dürfen und auch in Zukunft weiterhin genießen möchten. Deswegen haben wir eine Website ins Leben gerufen, die es uns und auch euch ermöglichen soll, eure Düsseldorfer Lieblingsgeschäfte in der aktuellen Situation zu unterstützen. Locals for Locals funktioniert super einfach. Du gehst einfach auf www.locals-4-locals.de, suchst dir deinen Lieblingsladen aus und kannst dann einen Gutschein im Wert von 10, 25, 50 oder 100 Euro kaufen. Nachdem du den Gutschein mit Paypal bezahlt hast, bekommst du eine Mail mit dem Gutschein und kannst dann, mit dein Lieblingsladen wieder geöffnet hat, den Gutschein ganz normal einlösen. Da nur eine Bitte, Bitte nicht direkt am ersten Tag nach der Wiedereröffnung ähm, hingehen und den Gutschein einlösen, sondern gerne ein, zwei, drei, vier Monate warten, bis sich die Situation auch für deinen Lieblingsladen wieder normalisiert hat. Warum Gutscheine? Durch den Gutschein bekommt das Geschäft jetzt Geld trotz Schließung für seinen Cashflow. Stellt euch vor, nur 100 Leute kaufen einen 10-Euro-Gutschein für ihren Lieblingsort. Das wären jetzt 1.000 Euro für dieses Geschäft, um wenigstens einen Teil der Fixkosten zu bezahlen. Und so kannst du herrschen. Wenn du auch deine Lieblingsplätze unterstützen möchtest, hast du drei Möglichkeiten. Erstens, du gehst direkt auf localsforlocals.de, suchst nach deinem Lieblingsplatz und kaufst einen Gutschein. Wenn du deinen Lieblingsplatz dann nicht finden kannst, dann heißt das wahrscheinlich, dass er sich noch nicht bei uns registriert hat. Dann kommen wir zur Möglichkeit Nummer zwei. Sag deinem Lieblingsplatz einfach Bescheid, dass er sich bei uns melden soll und registrieren soll. Das Ganze ist vollkommen kostenlos, geht super schnell und innerhalb von 24 Stunden können die ersten Gutscheine verkauft werden. Wenn das passiert ist, kommen wir zur Möglichkeit Nummer 3. Sag es weiter. Sag es all deinen Freunden. Schreib es über WhatsApp, post es bei Instagram, post es bei Facebook, wo auch immer, aber sag es möglichst vielen Leuten, damit möglichst viele Geschäfte davon profitieren können.